jemand das PC. wann ist das? Äh, aufs Lagerung PC. Ablegen. Ich möchte Loser ablegen, denn der ist einfach nur ein Loser. Dann... Zubat, denn der ist einfach nur unendlich. Ein also, wozu brauche ich den noch? Kleinstein, denn ist einfach nur ein einstellender K. K. K Und Opa will ich auch freilassen. Nice. Also nicht freilassen, <lacht> die freilassen. Wir Was?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 mir nicht, nö, du musst doch ein Pokémon, ein Kampfweges Pokémon im Team haben, nö, einfach so. Ist das dein da Derby? Alles wieder laufen, Leute, das ist doch so ein Betrug, äh, nee, nee, nee, nee, nee.